Manche Jungs mögen die und Glitzer findet der bestimmt auch nicht so gut und Glitzer auch. Inke, wir glaub, müssen wir immer so langsam noch nicht. finden. Wo okay. warst du schon überall? Okay, ja. die Zeit ist abgelaufen. Wir präsentieren uns heute nackt. Das ist doch auch für den Frühling ganz schön. Das ist schön. Sehr schwer ja. gemacht. Echt? Lass auch. Wo liegt dein Puls, Inke? Äh, relativ hoch, aber sehr schön, wenn wir die Schleife jetzt einfach mal finden würden. Okay.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 Yes. <laughs>